Hi hey Leute, ich bin Elias Stein. Moin, ich bin äh, David Moses Hesse. Mein Name ist Karin Grimborusa. Mein Freund, mein Name ist Marcel Halbkühl. Und mein Name ist Tom Hagedorn und in Game heiße ich Sky. Meine Lieblingsserie auf jeden Fall One Piece. Meine Lieblingsserie ist One Piece. Ich mag Blacklist sehr gerne. Momentan gucke ich gute. Deswegen sagt Naruto. Meine Lieblingsserie ist Naruto, bzw. Naruto Shibuya. Außerhalb von CS spiele ich gelegentlich andere Spiele. Ich habe nicht so eine Präferenz, je nachdem, was gerade so ein Trend ist. Ich mag gerne so Spiele wie The Witcher, Cyberpunk und sowas spiele ich gerne mal nebenbei ab und zu. Kein, also nichts. Ich will aber Dota anfangen. Außerhalb von CS spiele ich eigentlich nicht so viel, aber wenn dann FIFA oder vielleicht etwas spielt. Das einzige Spiel, was ich zurzeit spiele, ist nebenbei NBA 2K. Aber ansonsten nicht wirklich ich manchmal FIFA mit Freunden, aber hauptsächlich CS eigentlich. Äh, genau wie dir ist 2K, nur. Ich habe glaube ich jetzt fast 16.000 Stunden. 14.500. Ich glaube in CS müsste ich so um die 12.000 haben, ja. Ich müsste jetzt bald an den 14.000 Spielstunden schon kratzen. In CS habe ich momentan ca 13.500 oder so. Mein Lieblingsmusiker ist wahrscheinlich Suicide Boys, aber ich höre auch viel anderes. Schwer. Ich habe auch sehr viel, Drake Drake 21 Savage angehört. gehört, also die beiden solche Aktuell auf jeden Fall Heavy One. Ich feiere aktuell so diese uk website deswegen Heavy One. Ich habe nicht so direkten Favorite Artist, aber zu zweit höre ich sehr viel 217. Ich habe auch keinen direkten, aber in letzter Zeit höre ich äh, gerne Drake. Keine wirkliche Lieblingsmarke, aber ich feiere Jordan. Ich habe auch Jordans an. Jordan-Grube-Macke. biglan shopcom ist immer eine sehr gute Antwort, aber äh, sonst. Mag ich Nike sehr gerne, wie klar. Am liebsten trage ich Nike, aber ich bin auch offen für vieles. Ich habe keine Lieblingsmarke. Also an denen, die ich war, auf jeden Fall äh, Rio in Brasilien. Sonst war Bali auch sehr cool. Aber äh, Favorites auf jeden Fall Ägypten. Für mich äh, auf jeden Fall Rio. Der beste Urlaubsort fällt mir jetzt auch nicht so direkt ein. Ich fand die Türkei immer sehr schön. Da kann man sehr gut Urlaub machen und Bali, obwohl wir da jetzt auch ein Turnier hatten. War halt an sich auch sehr schön. Ich war mit dem Udo, jetzt doch Bali, deswegen sag ich Bali, war sehr cool. So also der schönste Ort, an dem ich bis jetzt jemals war, war eigentlich Bali. Und äh, ja, ich würde eigentlich Bali sagen. Thompson. Simple. Ich habe keinen Lieblings-CS-Spieler. Also mein Lieblings-CS-Spieler ist äh, wahrscheinlich ihr Kinder. Tapsen.